Okay, ihr Lieben, dann lasst uns mal weitermachen. Wo sind wir gerade in der Checkliste? Wir sind in der Stochastik, in den stochastischen Prozessen. Und was wissen wir mittlerweile schon? Wir haben so ein bisschen Handwerkszeug drauf. Wir wissen jetzt, was eine M-Kreuz-N-Matrix ist, was die Produktmatrix ist, wie wir Matrizen miteinander multiplizieren und was da so für besondere Recheneigenschaften auftauchen, zum Beispiel die Linksmultiplikation, die Kommutativität. Wir wollen jetzt weiter einsteigen in die stochastischen Prozesse. Das ist der Bereich, der hier noch grau ist. Wir wollen uns gleich mit Zuständen, Stufen, Prozessdiagrammen beschäftigen. Und Zustandsverteilung wird auch gleich schon vorkommen. Absorbierender Zustand, auch das werden wir gleich schon ähm, Sehen. Ich habe das diesmal auf eine etwas andere Weise vor, daran seht ihr, dass wir so langsam besser werden. Ihr seht unten in der Beschreibung einen Link zu einem Arbeitsblatt und da möchte ich euch bitten, jetzt gleich kurz auf Pause zu drücken, das Arbeitsblatt runterzuladen, auszudrucken, dann könnt ihr nämlich direkt auf dem Arbeitsblatt mitschreiben. Das sieht so aus, hat eine Überschrift, ist unserem Video hier zugeordnet. Und da gibt es so an verschiedenen Stellen dann so Bereiche, wo man selber sozusagen mithelfen kann. Okay, ich will nicht äh, zu viel vorgreifen. Kommen wir starten einfach. Äh, worum soll es gehen? Wir wollen in die Disco. Und es soll in reine drei Diskotheken gehen. Die eine soll heißen Ritz. Auch ein bisschen größer, damit man das schön lesen kann. Also das Ritz ist eine Rheinlander Disco. Dann gibt es das Roxy. Und dann gibt es noch die Diskothek Co. Co. im Sinne von, ähm, naja, also alle anderen Diskotheken sozusagen. Also diese drei soll es gehen, geben und um die soll es auch gehen. Äh, und wir wollen uns damit beschäftigen, äh, wie wechseln die Gäste jeweils von der einen Disco einen Abend später äh, in eine andere Disco. Das heißt, wenn wir zum Beispiel schauen, jemand kommt vom Ritz, wechselt ins Ritz mit einer Wahrscheinlichkeit von, da sind wir mal ganz äh, selbstbewusst zu sagen, wer einmal im Ritz ist, wird am nächsten Abend wieder im Ritz sein. Und er wird auf keinen Fall im Roxy landen und er wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 bei Co landen, bei den anderen. Okay, das heißt, die Lesart ist erstmal so, wir lesen sozusagen von hier oben im Diagramm nach da, also von der Spalte zur Zeile. Meine Hilfsvorstellung ist hier immer so, als würde ich eine Münze in den Automaten werfen. Stell dir vor, du kommst von hier oben, tack, wirfst die Münze rein, du kommst vom Ritz und wechselst zum Ritz. Genau. Wie sieht es aus vom Roxy? Da wollen wir ein bisschen anders wechseln. Wer an einem Abend im Roxy war, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% danach ins Ritz wechseln. Er wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% im Roxy wieder auftauchen am nächsten Abend oder immer noch dort sein. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% wird er sich für einen ja, Drittanbieter entscheiden, sozusagen. Und wie sieht es aus bei den anderen? Bei Co. von Co. kommen 20% ins Ritz, 10% wechseln ins Ro Roxy und 0,7%, also 70% verbleiben bei Co. Damit soll gemeint sein, das Wechselverhalten pro Abend. Und da sind wir schon beim ersten Stichwort, da sind wir beim Stichwort Stufe. Die Stufen sind typischerweise irgendwie durchnummeriert und in diesem Fall wäre eine Stufe ein Abend. Also erster Abend sieht so aus, da verteilen sich irgendwie 500 Leute auf eine bestimmte Art und Weise. Kann ich mir eben rüberholen das Dokument hier. Da habe ich jetzt mal 500 Gäste verteilt am ersten Abend. Und am zweiten Abend sieht das anders aus. Und diese Zahlen hier werden wir noch merken, kommen also aufgrund dieses Wechselverhaltens auch zustande. Das wäre eine neue Stufe. Und unter Stufe kann man in verschiedenen Kontexten natürlich auch ganz andere Dinge verstehen. Es ist grundsätzlich so eine Art Takt, so eine Art Rhythmus, nachdem diese Prozesse ablaufen. Und der muss aber nicht regelmäßig sein, wie jetzt äh, im Fall der Abendbesuche. Das kann auch etwas anderes sein. Das könnte, könnten zum Beispiel, ähm, ja, erstmal natürlich andere regelmäßige Zeiteinheiten sein. Also ein Sekundentakt wäre vorstellbar, ein Jahrestakt. Das könnten aber auch irgendwie Spielrunden sein, sagen wir mal Runden in einem Spiel. Genau, das wäre ein gutes Beispiel. In der ersten Spielrunde sind irgendwie die Verhältnisse so und so verteilt, in der zweiten Spielrunde sind sie so und so verteilt und so weiter. Auch das wäre eine Stufe, genau. Und da wäre die Anregung, einmal für sich zu notieren, was verstehen wir jetzt gerade unter einer Stufe. kannst gerne auf Pause schalten. Ich kurbel ein Stück weiter. Diese Wahrscheinlichkeiten, von denen ich hier gesprochen habe, die ich jetzt eben notiert habe, die wollen wir also Übergangswahrscheinlichkeiten nennen, nochmal mit der Denkweise die Münze wird hier von oben in die Maschine reingeworfen. Man war am ersten Abend im Ritz und wo ist man jetzt am zweiten Abend auch im Ritz. Diese Clubs selber, also diese Orte, an denen man hier sein kann, die wollen wir als Zustände beschreiben. Ein Zustand. Die werden später durchnummeriert. Z1, Z2, Z3. Und äh, das können also so etwas wie Aufenthaltsorte sein und auch da... Können das auch andere Dinge sein. Also es könnten zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Spiel bleiben, stellen wir uns vor, es wäre so eine Art Computerspiel, was in mehreren Runden läuft, dann wären das so etwas wie Levels. Also man befindet sich irgendwie in Level 1 und bleibt zu 100% Level 1. Nein, das wäre doof, ne? Dann müsste das eher das dritte Level sein. Und jetzt kriege ich gerade eine E-Mail. Ähm... Und in anderen Level könnte man mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten auch wieder woanders hinwechseln. Das können auch ganz andere Dinge sein, so etwas wie Entscheidung, also dass man sagt, ich war zuerst der Meinung sowieso und eine Stufe später bin ich zu 100% immer noch der Meinung sowieso. Oder, oder ich stehe jetzt gerade irgendwie Corona an der Supermarktkasse und ich habe im Moment die zehnte Position in der Warteschlange, dann würde natürlich diese Tabelle anders aussehen und mit einer Wahrscheinlichkeit stehe ich eine Minute später immer noch auf der zehnten Position und mit einer Wahrscheinlichkeit von sowieso bin ich endlich auf der neunten und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 bin ich plötzlich schon auf der ersten Position. Auch das könnten irgendwie Zustände sein, also die Vorstellung Orte, Entscheidungen könnten ganz gut sein, auch Eigenschaften könnten das sein. Also es könnte auch eine Ampel sein, ne, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit umschaltet oder oder oder. Okay. Auch hier dann einmal wieder die Frage, die du gerne nach einer kurzen Pause beantworten darfst. Und was verstehen wir jetzt gerade unter einem Zustand? Gut, dann eine so, so wie so ein kleiner Merksatz. In diesen Diagramm, Tabellen, später werden es auch Matrizen sein, haben wir immer eine Spaltensumme von 1. Warum? Muss, das muss Sinn machen. Eine Spalte muss immer zusammen die Summe 1 100% ergeben, denn sie verteilt ja die Gäste, zum Beispiel aus dem Ritz, zu 100% irgendwo hin. Ich wechsle nochmal hier in mein Dokument, da kann ich besser markieren. Also die Gäste vom Roxy, alle die ich habe, sollen einen Abend später wieder verteilt sein. Wie sieht das aus? Ich... Ähm, fangen wir mal an, einen Zustand, den möchte ich immer in so einem kleinen Kreis hier sichtbar machen, das heißt also das Ritz zum Beispiel, zack, als Zustand, das Roxy auch als Zustand, ich denke nochmal mit, das könnten auch gerade Ampelfarben sein, das könnten auch gerade Level in Computerspielen sein oder, oder, das könnte die Position in der Schlange an der Supermarktkasse sein und Co. ist auch ein Zustand. So. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke ist, die, ähm, diese Zustände werden mit unterschiedlichen Pfeilen verbunden. Und jetzt weiß ich anhand des Arbeitsblattes, okay, äh, starten wir mal von Co. ausgesehen. gesehen. 20% wechseln von Co. zum Ritz. Kommt hier so ein Übergangspfeil dran mit einer 0,2. Von Co. wechseln, ich muss jetzt immer spaltenweise gucken, die Münze reinwerfen, ne? wechseln 10%. Die Abend zum Roxy, 0,1, 0,7 bleiben, da kommt ein sogenannter Ringpfeil an Co. dran, 0,7, okay, gleiches Spiel, ich versuche jetzt ein bisschen farbig mal zu machen, äh, vom Roxy ausgesehen, vom Roxy ausgesehen wechseln erstmal 20% ins Ritz, 0,2, vom Roxy ausgesehen bleiben 60% im Roxy, Ringpfeil, 0,6, und vom Roxy ausgesehen wechseln 20% zu Co, 0,2. So, jetzt könnt ihr mitdenken, es fehlt uns nur noch eine Betrachtungsrichtung, nämlich die vom Ritz ausgesehen. Vom Ritz ausgesehen ist ganz einfach, von dort gehen keine Pfeile zu anderen. Moment, einmal also zeigen. Also vom Ritz ausgesehen gibt es keine Pfeile jetzt hier zu Co oder zum Roxy. Wir machen auch keine Pfeile, an denen eine 0 steht lassen wir tatsächlich weg, sondern beim Ritz gibt es nur einen dicken Ringpfeil und dieser dicke Ringpfeil hat eine 1. Was das äh, in der Realität bedeutet, haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht. Das bedeutet, wir kommen hier nicht mehr raus. Okay, wechseln wir einmal wieder zurück in die ähm, andere Ansicht. Also wir haben jetzt gerade unser Prozessdiagramm gezeichnet. Und darunter gibt es jetzt noch hier so ein kleines Beispiel. Die Pfadwahrscheinlichkeit, dass jemand, der im Roxy startet, danach zweimal zu Co geht, dann im Ritz endet, beträgt 0,2 mal 0,7 mal 0,7 mal 0,2. Man schreitet also wirklich jetzt diese Pfade einfach ab. Äh, insgesamt, kann man mal kurz drüber nachdenken, insgesamt wären also jetzt hier vier Abende beteiligt gewesen, könnte man so sagen. Der erste Abend, an dem man ja sowieso gestartet ist. Dann der Wechsel mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2. Der Wechsel mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7. Nochmal 0,7, 0,2. Das heißt, es sind vier Übergänge, könnte man sagen. Und beteiligt sind in dem Sinne dann sogar ähm, fünf Abende. Mhm. So, diesen Ringpfeil mit der Wahrscheinlichkeit 1 den wir auch in der Tabelle schon gesehen haben, den nennen wir einen absorbierenden Zustand. Das ist also jetzt in diesem Fall unser Ritz, das ist der Ort, aus dem man nicht mehr rauskommt. Das wäre, übertragen auch das Computerspiel, zum Beispiel das letzte Level, könnte man sagen, und es ist eben so gebaut, dass man nicht mehr rauskommt. Gut, kleine Zusammenfassung, die man sich nochmal durchlesen kann. Und wie dieser Anfang, der ganz oben steht, also dieses Verteilen der 100 Gäste im Ritz, 200 Gäste im Roxy, 200 bei Co darstellbar ist, kommt jetzt am Ende dieses Arbeitsblattes. Das machen wir in Form eines Vektors. Und wie kann der aussehen? Dieser Vektor, der kann so aussehen: 0,2, 0,4, 0,4. Das wären relative Häufigkeiten. Mit diesem Vektor hier hätten wir also jetzt die 500 Leute, die oben dargestellt waren, erstmal verteilt. Und hätten gesagt, also die Quote am ersten Abend der Gäste liegt im Ritz bei 20% der Leute, 40% sind im Proxy, 40% sind bei Co. In absoluten Zahlen ausgedrückt 100, 200, 200. Typischerweise werden wir den ersten Vektor als Startverteilung benutzen, den mit relativen Häufigkeiten. Auch dann, wenn wir keine anderen Vorgaben haben, werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Es kann auch Sinn machen, mit absoluten Zahlen zu rechnen, dann hat man eben den Vorteil, dass man direkt herausbekommen kann, wie viele Leute sind nach einem Abend wo. Das ist auch die letzte Frage an dieser Stelle. Die letzte Frage ist genau die, ähm, was haben diese beiden Vektoren jetzt gerade miteinander zu tun? Versuche es in deinen Worten auszudrücken. Im nächsten Video wird es dann ähm, um die Frage gehen, wie schaffe ich es jetzt, diesen Übergang als Matrix darzustellen und wie schaffe ich es auch mit Hilfe dieser Matrix und diesem Vektor diese Verteilung am nächsten Abend ausrechnen zu können. Jetzt machen wir die Sache mal ganz rund, gehen zurück in die Checkliste und markieren uns mal eben, was haben wir jetzt eigentlich gerade gelernt. Ist es ein bisschen langsam hier. Da, wir wissen schon etwas über Zustände und Stufen, noch nicht alles. Aber ich markiere die beiden schon mal in schwarz. Genauso das Prozessdiagramm, haben wir uns gerade auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Das darf jetzt Art sein. Dann gibt es noch so eine Beispielgrafik hier, die mache ich mal in Ruhe. Die Zustandsverteilung häufig gegeben als Startvektor. Ja, ich auch jetzt in Ruhe schwarz. Okay, euch frohes Schaffen und weiter geht's.